YouTube auf Deutsch nimmt gesellschaftliche Themen, die vor allem im englischsprachigen YouTube diskutiert werden, und bringt sie euch auf Deutsch. Heute geht es um Intersectionality, am Beispiel Feminismus. Die Jugendliche Feminismusbewegung ist im englischen YouTube recht groß und fordert zu Recht, dass jegliche Vorurteile oder Andersbehandlung wegen Äußerlichkeiten aufhören müssen, eben auch bei Frauen oder Menschen, die sich als weiblich identifizieren. Zum Beispiel ist es im statistischen Durchschnitt immer noch so, dass Frauen im gleichen Beruf und in der gleichen Jobposition weniger verdienen als Männer. Oder zum Beispiel, dass Frauen wesentlich öfter sexueller Belästigung ausgesetzt sind. Intersectionality schaut sich dabei alle Faktoren an, aufgrund derer eine Frau im Alltag benachteiligt wird da es zig verschiedene Frauen mit zig verschiedenen Hintergründen gibt. Transsexuelle Frauen, Rentnerinnen, Frauen mit psychischen Krankheiten, junge Mädchen, Lesben, Frauen mit Behinderung, asexuelle Frauen, farbige Frauen, bisexuelle, Frauen mit Migrationshintergrund, sehr dicke und sehr dünne Frauen und so weiter und so fort. Traditionell hat sich die Feminismusbewegung immer recht stark auf weiße Frauen und Frauen aus der Mittelschicht konzentriert. Zum Beispiel sehen wir das an der aktuellen Debatte zu einer Frauenquote in Aufsichtsräten und Vorständen von Unternehmen. Eine Bewegung für Frauen muss sich aber natürlich für alle Frauen einsetzen und alle Frauen vertreten. Wie kann man also sicherstellen, dass man in einer politischen Bewegung nicht die Probleme und Benachteiligungen anderer übersieht? Erstens, schau dir deine eigenen Privilegien an. Welche Faktoren machen dein Leben einfacher, bei denen andere benachteiligt oder ausgegrenzt werden? Zweitens: Hör auf andere und ihre Erfahrungen, geh auf sie ein und integriere sie in eure Bewegung. Privilegien geben uns eine starke Position in der Gesellschaft. Ich bin ein Mann, ich bin weiß, ich habe keine Behinderung, ich bin cisgender. Diese Privilegien hat nicht jeder und daher erlebe ich meine Welt mit weniger Benachteiligung, als zum Beispiel Menschen mit einer Behinderung oder Menschen, die transgender sind. Deswegen ist es wichtig, gerade bei negativen Situationen, die ich nie erlebe, auf die Menschen zu hören, die solche negativen Erlebnisse hatten, damit ich mich in ihre Welt und ihre Erlebnisse hineinversetzen kann. Dann kann ich ihnen helfen, dass auch ihre Stimme gehört wird, weil ihre gesellschaftliche Position schwächer ist als meine. Beispiel 1. Wenn wir durch die normale Brille schauen, sehen wir, Frauen verdienen weniger als Männer. Wenn wir durch die Intersectionality-Brille schauen, sehen wir, dass farbige Frauen noch weniger verdienen. Beispiel 2. Wenn wir durch die normale Brille schauen, sehen wir, dass Frauen wesentlich öfter sexuell belästigt werden und sich sexuelle Kommentare anhören müssen. Schauen wir durch die Intersectionality-Brille, sehen wir, dass lesbische, bisexuelle und transsexuelle Frauen wesentlich mehr attackiert werden und sich viel fiesere sexuelle Kommentare anhören müssen. Dabei geht es nicht um einen Wettstreit, wer leidet mehr oder wer ist mehr benachteiligt, oder darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Es geht darum, dass wir uns immer gegenseitig herausfordern und daran erinnern, dass wir fast alle Privilegien haben, die uns schützen und dass wir immer versuchen sollten, mehr über andere Menschen zu lernen und ihre Probleme zu verstehen. Denn soziale Gerechtigkeit soll ja für alle sein. Und all die Ismuse wie Rassismus und Sexismus und all die Phobien wie Homophobie und Transphobie haben keinen Platz in unserer Gesellschaft und in unseren Communities. Dieses Video ist eine Übertragung ins Deutsche von diesem super Video. Darin erklären zwei YouTuber bei MTV, was es mit Intersectionality auf sich hat. Ein weiteres, auch sehr gutes und sehr lustiges Video ist das hier. Darin werden Pizza und Burger benutzt, um das Thema zu erklären. Absolut genial. Alle wichtigen Links findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Lasst doch auch einen Kommentar da, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Feminismus, Intersectionality, habt ihr schon mal eine Benachteiligung erlebt wegen Äußerlichkeiten? Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns zu einer weiteren Folge von...